Das ist Längefeld um halb acht in der Früh. Der Treffpunkt zur vier Seenwanderung ist direkt beim Büro der Öztl Tourismus in der Nähe vom Kreisverkehr in Längefeld. Kein See ist wie jeder andere und jeder hat seinen eigenen Charakter, Farbe und Form. Die Zeilen und Informationsplatten haben mich nun in Ruhe und deswegen habe ich mich auch angemeldet. Mit unserer Wanderführerin Patricia geht es zuerst auch noch auf die Leckhalme auf knapp 2000 Meter. Gut, dass man bis oberhalb der Baumgrenze mit dem fahren kann. Unser erstes Ziel ist der Plattlachsee auf 2.500. Dann haben wir das höchste Ziel 2.700. Das ist eigentlich oben der Grat, wo wir drüber müssen. Dann kommen wir schon zum Weißen See, weiter zum Spitzigsee und zum Schluss der Hauersee. Und gegen 16 Uhr die Stabelalm zum Apfelstrudel essen. Oh oh. <lacht> Gut? Um, um, um. In kurzer 10-15 Minuten-Etappen geht es oft in Richtung Plottagsee an Schrankhaarjoch. Ganz gut gefällt mir, wie die Patrizia ihre Heimat erklären kann. Dann sehen wir draußen Ötz, Ötzerau. Unten das große Dorf ist Umhausen, habt ihr sicher gehört, seit sie vorbeigefahren, wo auch der höchste Wasserfall von Tirol dazugehört, der Stuldenfall. Recht steil geht es albenweit Rauchen zum Plottagsee auf ca. 2500 Meter. Der erste kristallklare Seer auf dem Vierseenweg. Von da aus sieht man noch Alpenwiderer Schrankhaarjoch. Da am Plattdachseher machen wir man eine ganz kurze Pause. Auf dem Weg zum Schrankhaarjoch hat der Patrizia einen Steinadler gesehen und ihm so erklärt, dass nur aus von den zwei Jungen Augen wird. Quasi als doppelter Boden von der Natur. So, jetzt sind wir auf dem besagten oben. jetzt es wieder Fago. Und den nächsten drei Seher, oder? Wie heißt der? Jetzt hier? gehen wir zum weißen See, der Jawohl. ist hier um die Ecke, den sehen wir nicht. Aber gleich hast du den im Blick, nächsten fünf Minuten noch siehst du ihn. Noch gehen wir ins Tal und dort wieder auch, weil das kleine Hüttel ist, der See Und danach auch in unserer so letzten Serie der Hauersee. Wie die Patrizia gesehen hat, ist nach ein paar Minuten tatsächlich der Weißen See erreicht. Obwohl es ein grüner See ist. Pünktlich zur Mittagspause fängt es natürliches Regnen an. Der Regen ist aber auch noch 10 Minuten wieder vorbei, sodass wir trocken über das Felderkau zum Spitzigsee gehen können. Willkommen am Spitzigsee. Unser dritter See, der Runde haben wir geschafft. Wir sind jetzt auf 2,364. Und unser letztes Ziel, der Hauersee, ist jetzt nur noch eine Viertelstunde entfernt. Und da gehen wir dann kneipen. Am Hauersee. Einverstanden? Da seht ihr bei dem See jetzt wieder den Unterschied. Der ist kristallklar. Glasklar, wirklich, gell? Und der nächste, der Hauersee, ist dann wieder trüb. Mit Gletscherwasser. Ja, mhm. Gletscherwasser. Auf dem Weg zum Hauersee hat uns so die Naturparkführerin wieder ein Blümchen gefunden, das sind sie es so erklärt. Also das ist eine fleischfressende Pflanze. Seht das ihr das, das? schleimige da, das klebrige. Fleischfressende Pflanze, das Alpenfettkraut, das ist ganz besonders. Es gibt nicht sehr viele fleischfressende Pflanzen, es ist aber eine davon. Wir sind jetzt über das Schrankhaarjoch und in Weißensee, es fällt und in Spitzigsee zum Hauersee gegangen. Der Hause ist der letzte und schönste der vier Seenwanderungen. Jetzt haben wir noch circa eineinhalb Stunden Abstieg zu der Stabelalm und fahren oft da wieder mit dem Wandertaxi zurück nach Lengefeld. Danke, Patricia, bis zum nächsten Mal.